Ein Minimum Viable Product soll dabei helfen, Fehlinvestitionen so gering wie möglich zu halten und eng am Marktbedürfnis Anwendungen zu entwickeln, die auch wirklich gebraucht werden. Leider wird das Konzept oft missverstanden und am Ende erreicht man nur frustrierte Kunden. Also höchste Zeit, dass wir uns heute einmal anschauen, wie es richtig geht. Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Der Begriff Minimum Viable Product wurde kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase geprägt, als man sich gefragt hat, ob es vielleicht noch einen schlankeren und weniger riskanteren Weg gibt, neue und vor allem digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. Die Kernidee von Minimum Viable Products oder MVPs ist es, eine tatsächlich nutzbare Version eines Produktes so früh es geht, an die Kunden herauszugeben und zwar nicht in erster Linie, um gleich Umsätze damit zu generieren, sondern um mit möglichst geringem Aufwand und Risiko an der tatsächlichen Zielgruppe zu testen und dadurch Echtes Feedback zu bekommen. Das klingt zwar alles einfach und logisch, wird aber leider oft missverstanden. Tatsächlich ist der Ansatz bei der Entwicklung eines Minimum Viable Products leider häufig der, dass zuerst eine große Idee konzipiert wird, auf die alle hinarbeiten wollen und dann irgendwann gegen Ende der Planung schnippt plötzlich einer mit dem Finger und sagt, ui, wisst ihr was? Das wird ja ganz schön teuer alles. Lasst uns doch lieber erstmal ein MVP daraus machen. Und dann werden von der großen Idee einfach hier und da ein paar Features entfernt und dort ein bisschen was weggestrichen, bis man schwupps eine kleine Idee daraus gemacht hat, von der dann alle denken, das sei nur das Minimum Viable Product. Aber tatsächlich ist das zwar vielleicht eine minimale Version, nur leider nicht unbedingt eine, die viable ist, also eine, die das Problem des Nutzers wirklich löst. Und darum sollte es doch eigentlich gehen. Nicht um die eigene Vorstellung von einem großen Endergebnis, das mit Blick auf das Budget einfach ein bisschen kastriert wurde, sondern darum, das Bedürfnis des Nutzers in den Mittelpunkt der Überlegung zu stellen und sich darauf aufbauen zu fragen, wie man das so gut, aber eben auch so schlank wie möglich lösen kann. Bevor ich jetzt hier tausend Worte verliere, will ich Ihnen mal eine sehr hübsche Illustration zeigen. Die hat mal ein schwedischer Agile Coach namens Henrik Knieberg gezeichnet. Diese Zeichnung geht von der Hypothese aus, dass Menschen gerne schnell von A nach B kommen möchten und dass dadurch ein potenzieller Bedarf an Produkten besteht, die das möglich machen. Und es werden jetzt zwei Herangehensweisen gezeigt. In der oberen Reihe sieht man ein Beispiel für das Missverständnis, das ich eben beschrieben habe. Hier wird von dem perfekten Endergebnis Auto ausgegangen, aber da man leider nicht die Ressourcen dafür hat, gleich das ganze Auto zu bauen, werden einfach einige Elemente gestrichen und das Ganze dann als Minimum Viable Product an den Kunden verkauft. Nur leider hilft dem das in keiner einzigen Iterationsstufe dabei tatsächlich schneller von A nach B zu kommen. Ein unvollständiges Auto ist halt eben einfach gar kein Auto. In der unteren Zeile sieht man hingegen, wie es richtig geht. Man sagt also zum Beispiel, okay lieber Nutzer, wenn du schneller sein willst als zu Fuß, dann probier doch mal ähm, das hier. Wir nennen es Skateboard. Prima, der Nutzer kommt damit sofort schneller von A nach B. Gut, er findet, dass das Skateboard nicht wendig genug ist und er sich außerdem viel zu häufig beim Fahren auf die Nase legt. Also wird das Skateboard im nächsten Schritt weiterentwickelt. Zu einem Roller. Okay, sagt der Nutzer, das ist schon besser. Immerhin kann ich jetzt lenken. Und ich habe keine gebrochenen Beine mehr. Aber für lange Strecken ist der Roller leider immer noch nicht so richtig gut geeignet. Und mit diesem Feedback geht die Entwicklung in die nächste Runde, bis nach und nach ein Produkt entsteht, das immer ausgereifter ist, und das aber in keiner Stufe den eigentlichen Zweck verfehlt, nämlich den Nutzer schnell von A nach B zu bringen. Der Unterschied dieser beiden Herangehensweisen ist vor allem die Qualität des Feedbacks, das wir bekommen. Wenn wir in der ersten Variante bis zum Ende überhaupt nicht wissen, ob der Kunde überhaupt das Bedürfnis hat, schnell von A nach B zu kommen und ob damit überhaupt Interesse an unserer Lösung besteht, können wir diese Frage in der zweiten Variante schon gleich im ersten Schritt klären. Denn wenn der Kunde nämlich sagt, ja, grundsätzlich passt das, was sie mir da anbieten, aber dieses und jenes sollten sie vielleicht doch noch berücksichtigen, dann wissen wir immerhin, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Und darauf können wir dann Schritt für Schritt aufbauen und das Produkt verbessern. Ein Minimum Viable Product ist also keine reine Sparversion einer großen Lösung, sondern ein sich immer wiederholender Kreislauf aus Idee, Umsetzung und Feedback. Also, probieren Sie das doch einmal bei einer Ihrer nächsten Entwicklungen aus. Und wenn Sie schon Erfahrungen mit MVPs gesammelt haben, dann freue ich mich sehr darüber, wenn Sie mir in den Kommentaren davon berichten. Übrigens, in einem der nächsten Videos werden wir mal den Blick auf ein paar Praxisbeispiele für MVPs werfen und schauen, was daraus geworden ist. Wenn Sie das nicht verpassen möchten, sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren und außerdem auf die Glocke klicken. Und natürlich freue ich mich auch diesmal wieder über Ihr Like. Wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss! Hallo zusammen! <lacht> <lacht> soll dabei helfen, Fehlinvestitionen so gering wie möglich zu... <lacht> gleich nochmal hoch. <lacht> Wenn du schneller sein willst als zu Fuß, dann probier doch mal äh, das hier.